Hallo meine Lieben, ja ich habe nochmal hier ein Paketchen und zwar von meinem besten Freund habe ich noch eine Geburtstagspost nachträglich bekommen und da schauen wir gleich mal gemeinsam rein. Ich habe schon mal kurz reingelugt, wundert euch nicht, es sind auch Essenssachen drin, das hat aber einen Grund. So und zwar war er wieder für mich im Action Shoppen und habe mir nochmal ein paar von diesen Blümchen hier. Besorgt ja, die kann man nie genug haben. Ich finde die auch total schön. Dann hat er mir hier zwei von diesen hier besorgt, finde ich auch total schön. Hat er mir auch gar nicht gezeigt vorher, aber ist ja auch ein bisschen Geburtstagsüberraschungspost. Da muss man ja auch nicht alles vorher sehen. Dann diese Glitzersteinchen hier von diesen Blumen hat er mir ganz viele verschiedene besorgt. Dreimal von dieser Farbe. Ja, sehr, sehr schön. Dann habe ich diese hier bekommen. In Weiß. Also es sind, glaube ich, immer die gleichen. Ja, dann zeige ich die einmal kurz zwischendrin. So dunkelrosane Rosen in verschiedenen Größen. Auch sehr schön. Habe ich auch noch gar nicht gesehen beim Action. So, dann habe ich diese hier in grün, auch tolle Farben dabei und von den lilanen, ach, guck mal, hier haben sich doch noch welche versteckt, von den lilanen drei, also lila und rosa und von denen hatte er nämlich doch drei und von denen auch drei, da haben sich hier noch zwei versteckt. Dann hat er mir nochmal Die Cuts besorgt und zwar habe ich die schon, aber ich dachte mir, vielleicht für ein äh, Tauschpäckchen oder wenn jemand von euch da Interesse hat an den Die Cuts, weil ihr die nicht bekommen habt. Also ich habe sie doppelt alle und die wären quasi alle zum Tauschen oder ich nehme sie irgendwann für eine Verlosung. Mal schauen. So, ja, was hat es auf sich mit diesen Essenssachen? Und zwar äh, kommt er eigentlich aus Afghanistan und seine Eltern, die schicken ihm manchmal aus Afghanistan solche ähm, Leckereien. Das hier zum Beispiel sind getrocknete Wassermelonenkerne und ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hole die gerade mal ein bisschen raus. Also ihr erinnert euch vielleicht, wie groß unsere Wassermelonenkerne so sind und jetzt guckt euch mal an, was die da für Kracher haben. Ja und die werden halt getrocknet und geröstet und dann äh, gesalzen und die schmecken mega lecker. Die Schale ist aber auch knackenhart, also die sind nicht so leicht zu knacken. Dann hat er mir hier solche richtig dunklen Rosinen mitgeschickt. Die sind auch richtig, richtig lecker. Die sind sehr, sehr süß und ähm, ja, die sind noch so, hm, kann ich schlecht beschreiben, aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und Pistazien haben wir ja bei uns auch geröstet und gesalzen. Die schmecken aber noch mal ein bisschen anders. Die machen da noch irgendwas mit dran, dass das noch so ein bisschen säuerlich schmeckt. Also ich mag sowas total gerne, diese ganzen Sachen, ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ja, und da hat er mir auch nochmal so ein Riesenteil mitgeschickt. Ich sehe hier schon wieder was, da muss ich lachen, weil äh, ihr wisst ja, dass ich das schon habe und das habe ich mit ihm zusammen gekauft. Das hat er wohl vergessen, aber das macht nichts. Also auch das hier, äh, ihr wisst ja, dass ich das jetzt schon zweimal habe. Ich habe es mir einmal selbst gekauft, einmal hatte ich es in einer Tauschpost. Und ähm, hier ist es noch einmal komplett verschlossen. Also auch das, wer da Interesse hat, das gerne haben möchte. Ansonsten kommt es irgendwann mit in eine Verlosung. So, und hier hat er mir noch so ein Heftchen mitgenommen. Und zwar sind das auch immer so Ausstanzungen für Karten, die dann eben schon so vorgefertigt sind. Und da sind ganz süße Sachen dabei. Und alles so ein bisschen Holzoptik und so, das mag ich ja sehr gerne, ein bisschen Kork. Ja, und da kann man natürlich süße Karten draus machen. Hier hinten sind einmal die ganzen Motive, die da so sind oder wie die Karten dann am Ende aussehen könnten. Ja, fand ich sehr, sehr süß. Ja, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir vielen vielen dank dass du immer an mich denkst und immer für mich einkaufen gehst und äh, ja natürlich auch vielen dank für die leckeren Sachen du weißt dass ich die liebe und ja du weißt ja ne die werde ich mir wieder sehr lange aufheben <lacht> also die futtere ich nicht so schnell die hebe ich mir immer ganz lange auf so ich packe die Sachen alle wieder zurück und äh, sortiere mir die gleich alle ein wie gesagt wer Interesse hat darf sich gerne in den Kommentaren melden oder eben auch für eine Tauschpost. Ich habe auch noch viele andere Sachen für Tauschpost und ansonsten wird es irgendwann eine große Verlosung geben, wo ihr ähm, ja dann was machen müsst. Ich, vielleicht mache ich es auch mal so, dass ich äh, oben in die Infobox da... Ähm, eine Umfrage mache, was euch lieber ist, äh, Tauschpäckchen Videos oder Verlosung, aber eine Verlosung, wo ihr wirklich etwas machen müsst. Also jetzt nicht irgendeine Verlosung mit wir schreiben einen Kommentar und äh, dann war's das, sondern wirklich aktiv. Genau, ihr Lieben. So, das war's äh, für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.